Deutschland und die USA haben Russland aufgerufen, die Lage im Osten der Ukraine nicht weiter zu destabilisieren. In einem Telefonat forderte Bundeskanzlerin Merkel vom russischen Präsidenten Putin, es dürften kein militärisches Material und Personal über die Grenze geschafft werden. Russland bestreitet derartige Transporte. Der umstrittene Konvoi mit russischen Hilfslieferungen für die umkämpften Gebiete sitzt weiterhin vor der Grenze fest. Können Sie weiterfahren? 50 ukrainische Grenz- und Zollbeamte waren gestern eingetroffen am russischen Grenzposten Isvarina. Die Details über die Inspektion der weißen Laster seien nun zwischen beiden Seiten geklärt worden, sagt das Rote Kreuz. Aber die Mitarbeiter fordern Sicherheitsgarantien für die Weiterfahrt. Russland nutze den Konvoi nicht als Vorwand für eine Invasion, hatte der russische Verteidigungsminister in der Nacht seinem US-Amtskollegen versichert. Auch heute beobachteten Journalisten in der russischen Grenzregion erhöhte Militäraktivitäten. Der ukrainische Verteidigungssprecher bekräftigte erneut, eine aus Russland gekommene Militärkolonne größtenteils vernichtet zu haben. Die USA haben dies bislang nicht bestätigt. Bei einem Treffen mit Kommandanten, sagte Separatistenführer Alexander Sachartschenko indessen, er erwarte sehr bald Nachschub aus Russland. 150 Militärfahrzeuge, unter anderem 30 Panzer und 1200 Mann sollten kommen. Sie seien in den vergangenen Monaten in Russland geschult worden. In Kiew traf heute Finnlands Präsident Nini ein. Zuvor hatte er Moskau besucht. Er wolle sich für eine friedliche Beilegung des Konflikts stark machen, versicherte er dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Ein für morgen in Berlin geplantes Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands sei dafür eine gute Gelegenheit. In der Aussperraffäre um den Bundesnachrichtendienst gibt es weitere Informationen. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, überwacht der BND seit Jahren das NATO-Partnerland Türkei. Das Blatt beruft sich auf ein sogenanntes Auftragsprofil der Bundesregierung für den Geheimdienst, das immer noch gültig sein soll. Darüber hinaus wurde laut Spiegel auch US-Außenminister Kerry bei mindestens einem Gespräch belauscht. Ebenso. Wie schon gestern von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung berichtet, seine Amtsvorgängerin Clinton. Hier also soll der Bundesnachrichtendienst spioniert haben, beim NATO-Partner Türkei so das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Unklar ist, wie weitreichend die Spionage war. Ging es darum, bestimmte Politiker auszuspähen? Oder ging es nur darum, Informationen aus bestimmten türkischen Regionen zu erhalten? Etwa aus dem kurdischen Grenzgebiet zum Irak, das in den vergangenen Monaten Kämpfer als Basis für kriegerische Auseinandersetzungen genutzt haben sollen. Es ist richtig, dass wir in den Ländern natürlich nachrichtendienstliche Tätigkeiten durchführen, die als sensibel einzustufen sind, da wo zum Beispiel Krisenregionen sind. Und ich glaube, es zeigt sich in diesen Tagen ganz deutlich, dass nachrichtendienstliche Tätigkeit auch in dem Gebiet zwischen Irak und der Türkei notwendig ist. Während die Union den BND vehement verteidigt, stellt Die Linke dessen Vorgehen in Frage. Die finden immer eine Rechtfertigung, wieso irgendwas interessant war. Letztlich, was ist dann dabei herausgekommen? Was ist denn verhindert worden? Der ISIS-Einmarsch? Der Krieg? Der Zerfall der Staaten? Pikant an der Spionagepraxis des BND bei der Überwachung in Krisenregionen sollen durch Zufall auch Telefonate der US-Außenminister abgehört worden sein. Und zwar nicht nur eines von Hillary Clinton, sondern mindestens auch ein Gespräch ihres Nachfolgers Kerry. Ja, es stimmt. Die Bundesregierung kann wohl nicht mehr sagen, ausspionieren unter Freunden geht gar nicht. Und doch scheint es nach derzeitigem Stand einen klaren Unterschied zu geben zwischen dem Bundesnachrichtendienst und den US-Geheimdiensten. Die Spionagevorwürfe, die der NSA gemacht werden, wiegen wesentlich schwerer.